Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Asperia. Ich muss mal kurz hier auf meinem PC kurz was öffnen. So, ähm, in der letzten Folge sind wir aus dem Wald hier ausgegangen. tief Mog, Mock, Mog Mock, gerne. Ja, und ja, wir sind zurück nach dann Dangris gegangen und wir müssen mit den Donn reden, glaube ich, ne? Und ja, gucken wir mal. Was sagen eigentlich ihre. Hitler groß, okay. ich habe auch wieder ein bisschen trainiert, also nicht trainiert, aber Sachen gelernt, damit wir damit auch schon mal durch sind. Ne? Ich habe jede Waffe, die ich herstellen konnte, hergestellt. Ich habe jeden Ausrüstungsgegenstand, den ich herstellen konnte, hergestellt. Ein paar Sachen kann ich noch nicht. Brauche immer noch CS Leder und so. Und ja, das kriege ich anscheinend nicht, weil die Einzigen Gegner, die hat haben, sind so schwarze Renaults laut dem Album und ja, ich glaube, die waren in links drin ne, in äh, dem Keller von diesen einen Typen und ja, da komme ich ja nicht mehr zurück. Also, so viel dazu, aber alles andere wurde hergestellt, alles andere wurde gelernt und ja, so sieht jetzt alles aus. Ne? Hier blip, kompakte Schwert und also was und da sind die Fähigkeiten nicht die alle hab und blub. gut dann habe ich noch auf Level 28 mit Carol was gelernt und zwar Destructo Spinnennetz ich glaube ich gar nicht gesehen also der hat die schon wieder gelernt im Kampf und ich habe natürlich nicht mitbekommen weil er wieder am Ende des Kampfes war und Ja, dann habe ich noch Strafener Hilfschlag gelernt. Äh, hier und ich glaube, das habe ich gelernt, nachdem ich hilfsschlag 50 mal und Strafener Schlag 50 mal benutzt habe. Ich habe nämlich bei jedem Charakter dafür gesorgt, dass ich jeden Angriff 50 mal äh, eingesetzt habe, weil ja, anscheinend kriegt man dann verbundene Sachen ja, ne? Und Ja, ist der Fall gut. Und man hat erledigt, gehen wir zum zum Domino. wir müssen natürlich Carol spielen, weil er ist immer noch da. Angreift hier. Ne? Und ja, dann gehen wir mal. Boah, ich hatte so eine beim englischen Kanal ich eine Diskussion mit einem, äh, mit einem anderen YouTuber. Die Definition von einem Blind Let's Play. Was ist eine Definition von einem Blind Let's Play? Ähm, ich spiele Dark Souls auf meinem englischen Kanal und er sagte, das ist kein Blind Let's Play, weil du das schon mal bei jemandem gespielt hast. Und ich habe gesagt, irgendwie gesagt, ja ich äh, Habe das Spiel schon mal bei jemanden angespielt, aber oh. ich glaub, da konnte ich vorher noch nicht rein. Ne? Ja, ich habe das schon mal bei jemandem angespielt, aber das heißt doch immer nicht, dass ich irgendwas von dem Spiel weiß oder so. Und für mich ist das Spiel immer noch bleiben und er hat sie so darauf äh, Besessen, nein, ein Bleibt jetzt ist nur blind, wenn du wirklich gar nichts von einem Spiel weiß. Und ja, dann sage ich, das ist irgendwie unmöglich, weil Trailer. Man guckt sich ein Trailer von Spielern, dann sieht man auch schon was von dem Spiel. Und ja, auch das dürfte nicht zählen. Also, ich hätte mir keinen Trailer. Ich dürfte gar nichts über ein Spiel wissen. Also, absolut gar nichts, um es ein Blind Let's Play zu nennen. Und ja, das ist heutzutage unmöglich, weil ich tun mir nicht irgendwie ein Spiel für 60 Euro kaufen, ohne irgendwas darüber zu wissen. Hallo? also so Geldverschwendung. Da kaufe ich ein Spiel und das ist scheiße. Und dann habe ich den Salat. Das war irgendwie nervig. Ich habe den gerade wieder eine Antwort geschickt, und je nachdem, was der Antwort block ich den. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Das geht die ganze Zeit nur hin und her. Ich sage ihnen: Wir beide haben eine verschiedene Ansicht von blind. Lass da gut sein. Je nachdem, hat er jetzt als nächstes Antwort wieder geblockt oder nicht. Jedenfalls zurück zu Teufel. おお。どうも有里と面識があった Union to du bist doch nicht 帝国はい。<笑> では。おい、ノードポリカ 次期後定候補の密書か。読んで<笑> <ドンホワイトホースの声を差し出せば、笑> <これは笑える話だ。笑> oder der ist böse. Er sah schon so freundlich aus, irgendwie es ist て、ein bisschen eskaliert, ne? 冠反乱。はい、猫 Yodell hat an solche Scherzfliegen das das Ich dass ich das das Ich das kann. so ich das ich dass ich das immer hat die jetzt sagen wir jetzt irgendwie nicht so als wir gefährdet seine weil 60 Oder 65 stand so schon immer hier war ich um einen kriegen wir den reich vorstehen meine mutter lebt in safias dann ist sie wohl tot feuer ah. Mhm. schon unser neues mitglied verloren ist wir wieder die alten fünf komm schon ich erwarte jetzt nicht alle charaktere auf einmal zu haben wir sind schon jetzt seit stunden nur mit diesen fünf charakteren hier unterwegs aber gibt es noch vier andere wir haben ja sowieso nicht viel geld also Hast du irgendwas vor? Ich hatte 39 Also ja. Er ist eine Privatsuehne. Ja, irgendwie ist Juri ein zu perfekter Charakter, oder habe ich mir nur das Gefühl? Er sagt immer irgendwie hat Richtige, tut andere davon abhalten, immer Mist zu bauen und so. Irgendwie tut er mir zu sehr äh, nur Sachen richtig machen. Und da bild ich mir halt nur ein. 僕そうそう、どんな真面目な顔して捕まってるか見に それんで だと<笑> お前 ist を見捨てる気満々だろ。そうだな。もし戻っ わざわざ<笑> 昨日っけのおい、うちの連中が黙っちゃいねえまあ、 下町でさえ結界に守られてた。魔物は<笑> はっきり Oh, Dann gehen wir mal aus. klappt, lassen wir in Frieden. Müssen nicht frei sein? Okay. Dann ist auch gut, dann belästige ich dich nicht mehr. Oh, wie vor wenn er dann Raven ist. Der Verräter. der immer solche Plot twists Oder? Aber egal. Suchen wir erstmal die anderen Perfekt. <lacht> oder auch nicht, <lacht> Alle tragen so weiß oder grau, braun, Raven als einziger <lacht> Lila. Du どんに聞いたんだよ。そんなことでいい大変 dann mal los. Okay. Was so hat Don und und du du du ich bin so nett. Okay, äh, okay. Du, du, kott, du, du, du, du, du, du, Er hat gesagt, dass jetzt für dich. Also, おい、 Demo, die Stimme, die ich bei ihm erwartet hätte. Keine Ahnung. Aber ja, gut. Zu Dieter werden hier. Ja. Sagittarius, hey, soll ich doch einen seiner Titel. Joey, du hörst mir lauf! Was ist hier? ドン まあまあ。まさか Füg mit Monstern ne? Glaubst du, es ist gut? Ich Ossamuski die Gruppe das gezeichnet. Nehmen wir jetzt alles im Team. Er ja, ist schon kurz davor wieder Level 29 zu reichen. Gott verdammt. Juri ist irgendwie voll weit weg. Na oh Gott, ja, ich Ikonjungstehl war ne. Rita, nndhtokanarimasscnk. Muri. Hino ist What? Okay. So. Das ist Drei Britan der Rückkehr, Nantokatskaisone. Sieht aus wie ein Mikrofon. Du bist nicht so. Du bist doch so. Du bist doch so. Du bist doch so. Du bist doch so. Du bist doch so. Du bist mit wohl hat Gimmick hier von dieser Dungeon sein ne? zu Nix Bass, ja, ich hatte sie in Erfurt und sie dann okay. Richtig alter Mann. あんまり<笑><笑><笑> ist ja deine Schiffe. Gott, Gott, Gott, Gott, Gott, Gott, Gott, Gott, Gott, Gott, Gott, gedacht? Monster noch nicht ja, die werden uns doch nicht angreifen. oder? Ne, Monster sind ja dafür bekannt, nicht Leute anzugreifen ne? in irgendeinem Spiel. Bino mehr Fisch, ja, ich glaube, ich will Juri mal spielen. Oh. Mm -mm -mm -mm -mm. Ouch. Du Pisser. Jetzt gibt es einen auf die Fresse, du Pisser, weil also ich habe aktuelle Ausrüstung ne? und alle Fähigkeiten, ja, die ich und ich krieg immer noch so hart aufgefressen heute hat nicht mehr gezählt erlernt Was hat denn okay Das war cool Rita. Bist oh. du überrascht, du bist. Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin そっか。 Gut, ähm, Rita Traktorstrahl in Reichweite in der Luft und sie mit aller Gewalt zu Boden stürzen. Lasst ihr um Erz, also, ja, der wird werden um Objekte mit Magie zu fertigen. Okay, oh. ich will aber gegen euch kämpfen. Sind drei auf einmal? Oh mein Gott, diese Pizza! Die wollen dass ich gegen alle drei auf einmal kämpfe Oh Gott, wir sagen ja nicht, dass sind zu viele. Da sind doch nicht viele schwarze Rotaugen, Federmäuse. Natürlich gegen die Kämpfer los. Aber ja, der hat eine geile Fähigkeit, dass jetzt manchmal Angriffe ignoriert werden. ist das? Ah, seht ihr das? mal, Wie schnell die ihre SP hier wegballern, ey. Das ist auch einfach nicht wahr, ey. Okay wesen sind bisher sehr linear ja komm her um oh sehr gut ja ich die gegner hier ignorieren wo eigentlich könnte ich das machen so habe ich dann hier eine dingsart links und rechts hey warum kriege ich hier keine abwehr na sind die gegner noch so stark da wollte ich eigentlich einsetzen wenn die auf mich gelandet haben wir schaden gemacht Start. So, mein Gott. Bis Wieso ballert ihr eure Dinger so schnell raus, ey? auf volle Arzt deswegen. Gefragt, ey. Ja, tut Er tut ja immer Runde einsetzen. ich habe nicht wirklich eine waffe die irgendwie was gerade lernt also vielleicht sollte ich nicht so viele kämpfe machen aber mal, mal schauen so, ihr wart ja nicht so stark so ich wollte eigentlich nicht direkt auf euch losgehen aber okay Start. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt gehen mir die TP aus. Alter, also wie geht denn das so schnell? werden es alle ihre Dingens hier verballert. Auf KP achten. Freie Wahl. Ich tue sie einfach jeden Kratzer irgendwie. Ich glaube, das ist auch. Deswegen tut sie uns auch immer hier schon bei 75 Prozent oder so hier heilen. Ne? So, Aber die fliegen alle zu Boden. Ich will den da hinten. Ah, dich! Mein Gott, auf einmal ist das spiel wieder voll schwer vorher hatten wir die ganze zeit keine probleme Da habe ich noch ein bisschen gegrindet ne? fähigkeiten und also was gelernt nicht mehr erfahrungspunkte als bei jedem anderen kampf aber wo kam ich jetzt Boah, von hier, ne? eine das, das ist furchtbar ich zu sein ey. ich hoffe niemand da draußen ist wie ich mich da brauche ich jetzt oh, wohl vielleicht keine ahnung kampfpanzer habe ich schon beides das Ding macht die ganze Zeit dieses Geräusch. Ich habe schon gefahren, macht die immer beim die ganze Zeit immer so. Da, ja, ja rein da. Repeat, komm du mal rein, Raven. Alle halt ihre Dinge hoch auf Screen. Nee, ne. Was ist denn da? Golden ist gerade Machst du wieder ein Zitat? 病み 何 それ 血星の誓いを立てたって der Dunga juniui chiui, you me in diesem Spiel. dana. 愛<笑> <え? ラピード、どうしちゃうんだ? 笑> Ich vorfahren. Okay, das ist wieder gleich So, was ist das? Das sieht doch wichtig aus. So, ich speichere mal hier. Vielleicht beende ich den Part hier mal. Ich will mal ein bisschen mehr Parts raushauen und wenn die immer eine Stunde lang sind, ist das ein bisschen schwierig. Deswegen, ich sagen, wir beenden den Part hier und guck mal, was in der nächsten Folge passiert. Ne? Das ist gut. Alles klar. Also, ich dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss,